Hallo zusammen, hallo Freunde, ich möchte noch mal ein Bild machen und zwar das 30 auf 30 cm. Ich habe noch von, diesem, von dieser Holzlasur, habe ich ja noch was abgefüllt, das möchte ich auch noch verbrauchen, bevor ich anfange mit dieser ohne Lösungsmittel zu arbeiten. Ich denke mal, wir machen ein schönes Bild. Ich habe dieses China Gridim, helles Rosa, dann Türkisgrün und zwar im Prinzip muss ich dazu sagen von Amsterdam Expert. Und das ist ein richtig schönes, helles Türkisgrün und dieses Elfenbein-Schwarz dann noch. Und natürlich dieser oder diese Holzlasur ist weiß, dadurch haben wir ja den Kontrast dann. Okay, dann lasst uns starten. Ich hoffe, es gelingt gut und dann bis gleich. Ich mache jetzt von dieser Holzlasur unten rein und nehme dann gleich mal schwarz als Kontrast. Ein paar Bläschen raus machen. Das Zurkisgrün lasse ich jetzt aber mal von oben richtig rein. das China Gridim, also dieses rosa, auch richtig rein, damit es auch wirklich an dieses weiß rankommt. So, ich denke mal das ist der erste Becher, ich auch hier vielleicht sehen, mhm. weil sonst wird das zu viel. Passt auf, ich mische da nochmal. Das wir vielleicht am Anfang auch ein bisschen haben. Einfach noch was drauf von dieser Holzlasur. Hier doch einige Luftblasen drin. Wo ist mein China Critom? Mein Rosa. Hat es komplett verschluckt. Das müssen wir ändern. <lacht> Deswegen habe ich gar nicht so viel reingemacht. Noch etwas Holzlasur. Mehr China Crillum. Das hat es echt aufgefressen. Schwarz, denke ich mal, reicht. So, jetzt passt auf. Wenn wir es mal etwas laufen lassen. Also, ich mache das jetzt mal bewusst etwas schneller, damit es sich besser auseinanderzieht. verschiedene Strukturen reingibt. Also ein paar Kurven. So. Wie gesagt, ich warne euch immer wieder, es riecht halt ein bisschen, darum habe ich ja dieses oder diese Holzlasur gekauft ohne Lösungsmittel und dann müssen wir halt wirklich schauen, ob es auch funktioniert. Und das mal wieder runterlaufen lassen. Schade, wollte das eigentlich behalten, diese Kurve, aber gut, c'est la vie. so ist das Leben, so sieht es doch ganz cool aus. Da fehlt noch ein bisschen Farbe, Farbe, Farbe, wie sieht es da aus? Da sieht es gut aus außer hier. Okay, crazy. Ja, jetzt wieder ein paar Luftbläschen drin. Also irgendwie muss ich sagen, dieser Vinylkleber hat sich doch verändert. Und... Es gibt eigentlich mehr bläschen wie früher irgendwie habe ich auch das gefühl er arbeitet mehr nach wie früher wurde auch schon von der gabi angesprochen und da scheint wirklich was dran zu sein ich muss doch mal einmal mit Gerstecker sprechen und nachfragen okay das lasse ich jetzt aber so ich wollte es eigentlich gar nicht erhitzen aber weil wir so viele bläschen drin haben ja, dann gehe ich noch mal kurz mit dem drüber. Ja, Wahnsinn. Wie viel Bläschen. Weil ihr habt ja immer diese Bläschenstruktur dann drin. Und kein glattes Bild, wenn ihr jetzt was ohne Silikon macht, so wie jetzt hier auch. Seht ihr hier dann? Das ist eigentlich... <lacht> Bescheiden, sage ich jetzt mal. <lacht> okay, cool. Ich werde es jetzt so lassen. Ja, ich kläre das mal mit Gerstecker. Und dann lasse ich es kurz einwirken und zeige es euch dann wieder von nahem. Dann bis gleich. So, Freunde jetzt mal von nahem. Also, um nochmal auf diese Bläschen zurückzukommen. Weil ich bin auch kein Typ, der... einen Tag warten möchte, die Farbe anrührt. Bis die Bläschen draußen sind. Das muss ich unbedingt mal abklären. Weil ihr seht dann auch hier... Ja, da sind dann eigentlich wie so kleine Zellchen drin, die eigentlich keiner haben möchte. Und darum finde ich das nicht so toll. Da sind also hier überall so kleine Bläschen drin, seht ihr das? Die sollten eigentlich nicht sein, aber gut. Und dieser Cloud-Effekt funktioniert eigentlich ganz gut da haben wir da haben wir da haben wir hier oben haben wir jetzt zum Beispiel auch viele kleine Bläschen drin also es ist nicht so schön okay ich hoffe euch hat das Bild trotzdem gefallen ich finde es cool So Freunde, hier noch das getrocknete Bild. Finde ich finde es ganz cool geworden. Dann dieser kleine Effekt hier. Es gab doch so einen kleinen Cloud-Effekt, wie gesagt, ab und zu so ein paar Luftbläschen drin hier. Da muss ich noch mal schauen, einfach länger stehen lassen, denke ich mal, dann wird es auch besser. Das sind kleine Adern. Okay. Und war es das von mir? Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Bye.